Hey, wir, das sind ann Christine, Lukas, Andreas und Florian, haben die Simulation Was tun gegen Corona gebaut. Mit unserem Simulator zeigen wir anschaulich und interaktiv, wie das eigene Verhalten und politische Entscheidungen die Ausbreitung und den Verlauf von Covid-19 in einer Bevölkerung beeinflussen. Der Simulator zeigt die Ausbreitung des Virus in einer Stadt. Hier kann jeder verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Beispielsweise Freizeitangebote schließen, oder die Menschen ins Homeoffice schicken. Leicht verständliche Texte erklären die einzelnen Maßnahmen und zeigen auch ihre Nachteile auf. Die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen zeigen sich sofort in der Simulation. Parallel zeigt eine Grafik die Verteilung von gesunden, erkrankten, verstorbenen und Immunpersonen in der Bevölkerung. Wir tragen damit zur Aufklärung bei, fördern das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen und schaffen Verständnis für politische Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Unser Simulator ist Open Source und könnte noch viele weitere spannende Faktoren und Modelle berücksichtigen. Wir würden uns freuen, wenn er sich weiterentwickelt und zu einem echten Tool zur Aufklärung über Covid-19 wird.